Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorführung in H0. Heute geht es in die Schweiz. Wir stellen euch die GE 44-3 vor von der Rätischen Eisenbahn. Die schauen wir uns gleich natürlich im Genaueren an. Vorher gibt es ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann schauen wir uns natürlich die Lok im Detail an. Auch natürlich draußen auf der freien Wildbahn. Denn wir haben heute wieder eine Soundvariante. Und dann zum Schluss natürlich erkennt es. Dann kommt das Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht wie immer, wir verlieren keine Zeit und legen los. Beginnen wir unseren Fahrplan also mit den Informationen zum großen Vorbild. Und da müssen wir gar nicht so weit in der Zeit zurückreisen, nämlich nur in das Jahr 1989. Denn um den Mehrverkehr nach der Eröffnung des Vereinertunnels bewältigen zu können, entwickelte die Rätische Bahn 1989 gemeinsam mit SLM und ABB eine neue Lokomotivgeneration, deren Antrieb auf der drehstelle Stromtechnik mit gto terrestoren basiert. Die ursprüngliche Idee einer sechsachsigen Variante der GE44-2, die auf nahezu geradlinigen Tunnelstrecken super Vorteile gebracht hätte, diese wurden zugunsten einer auch auf Strecken mit engen Radien universell einsetzbaren Lokomotive mit vier Achsen verworfen. Das Ergebnis war die 100 kmh schnelle Lokserie GE44-3. Und am 7. Dezember 1993 wurde die erste Maschine dieser Serie mit der Nummer 641 offiziell in Dienst gestellt. Es folgten zwischen 1994 und 1999 elf weitere Loks in drei Lieferserien, dann schließlich mit den Nummern 642 bis 652. Die erste Bestellung 1989 umfasste sechs, die zweite von 1991 drei und die dritte Bestellung von 1996, die auch den Mehrbedarf durch die Eröffnung des Vereinertunnels abdecken sollte, dann nochmal drei Maschinen. Auf der Albola-Bahn findet man sie vor fast allen Zuggarnituren und auch vor Autozügen durch den Vereinertunnel findet man sie ausschließlich. Die zwölf Lokomotiven erhielten Namen von kleineren Ortschaften aus Graubünden auf dessen Kartonsgebiet die Rätische Bahn ihr Streckennetz betreibt und zusätzlich wurde auch das Wappen des jeweiligen Ortes mit auf den Wagenkasten gedruckt. Und fast alle Loks sind mit farbenfrohen Anstrichen im Gebiet unterwegs. 2016 war es dann soweit. Die Rätische Bahn begann beginnend mit der Nummer 644 die Loks zu modernisieren. Und dabei wurde viel Geld in die denn die Loks bekamen umfassende mechanische Revisionen, sie bekamen eine Dualbremse, die Drehgestelle wurden gewechselt und die fahrzeugseitigen Komponenten wurden für das neue Zugsicherungssystem ZSI 127 Eingebaut. Äußerlich war bei der Modernisierung auffallend der Umbau auf LED-Technik, denn sämtliche Leuchten, sprich das Spitzen- und Schlusslicht, wurde auf LED-Technik umgebaut. Die Modernisierung sollte eigentlich 2019 schon abgeschlossen sein, dauerte dann aber wegen mehr Aufwand dann schließlich bis 2021. Das war es erst einmal allgemein zu dieser Lokomotivserie, kommen wir jetzt nochmal kurz speziell zu unserer Lokomotive hier vorne mit der Nummer 644, denn es ist eine Weltrekords-Lok, denn am 29. Oktober letzten Jahres 2022 unternahm die Rätische Eisenbahn den offiziellen Versuch, den längsten Reisezug der Welt über die UNESCO-Weltkulturerbestrecke der Albula-Bahn fahren zu lassen. Mit diesem Versuch hat dann auch die Rätische Bahn in Kooperation mit ihren Partnern ihren Beitrag geleistet zu 175 Jahre Schweizer Eisenbahn und sie wollten eine Pioniertat leisten, die es so vorher noch nie gab. Unterstützt wurde das ganze Unternehmen aus der Schweiz und Österreich von führenden Kompetenzpartnern aus Technologie, Industrie, Dienstleistung, Modellbahnindustrie, Tourismus und Medien. Und das soll es jetzt nun wirklich gewesen sein zum großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Kommen wir nun zu Modellen 1 zu 87. Die Firma BEMO hat uns diese wunderschöne Lokomotive auf die Gleise gestellt. Diese schauen wir uns jetzt an. Die Lokomotive kommt in der BEMO-Kartonage sicher verpackt in Schaumstoff und Kunststoff. Kommt sie zu uns mit jede Menge... Sachen zum Lesen und auch jeder Menge Zurüstteile, die es zu montieren gilt. Da kommen wir aber gleich zu. Zuerst einmal zu den Papieren. Wir haben hier eine Soundvariante, das heißt, wir haben auch nochmal ein Begleithäftchen für den Sounddecoder der Firma ESO, ein Log Sound 5. Dann haben wir von der Firma Bemo das Ersatzteilblatt für die Lokomotive, wo auch jedes Teil nochmal drin aufgeführt ist, wo wir es dann nachbestellen können und dann schlussendlich zu diesen jede Menge Zurüstteilen haben wir dann halt auch nochmal dieses Begleitpapierchen, was ich sehr gut finde. Darin ist auch nochmal erklärt, wie wir das Gehäuse abbekommen. Darin ist auch nochmal erklärt, wie wir die Lok zu warten haben, wo wir eventuell mal einen Tropfen Öl dran tun sollen und und und. Finde ich sehr übersichtlich und auch sehr schön gemacht. Ja, kommen wir zu den Zurüstteilen. Die fallen hier wirklich ein wenig sehr, sehr viel aus. Aber was ich auch schön finde, ähnlich wie beim Möbelkauf, hat man hier diesen großen Zurüstbeutel unterteilt in mehrere Fächer. So kann man die Zurüstteile nacheinander rausholen und hat nicht einen großen Beutel. Finde ich eine sehr schöne Idee. Gerne mehr davon. So, dann haben wir die Rückspiegel, die diese Lok hat. Dann haben wir eine geschlossene Frontklappe, die wir hier unten dann montieren können. Statt der offenen Mitkupplung haben wir dann jetzt eine geschlossene. Und dann zu guter Letzt keine Zurüsteile, sondern ganz normale Bügelkupplungen, die wir dann auf beiden Seiten zwei Stück montieren können und dann dort die Wagen anhängen können. Schauen wir uns die Lok nun ein wenig im Detail an. Memo hat hier hervorragende Arbeit gemacht. Beide Seiten sind wunderbar bedruckt mit dem Logo der Rätischen Bahn, bzw. mit dem Viadukt der Rätischen Bahn. Auch nochmal hier mit dem Hinweis Weltrekordversuch am 29. Oktober 2022. Wir haben das Wappen des Kantons hier auf der Lok so, wie es sein soll. Die Dachpartie ist auch wunderschön umgesetzt. Der Stromabnehmer, beide sind schön rückfedernd. Auch die Umsetzung des Führerpols hier im Führerstand kann man sehr schön erkennen. Es ist mit viel Liebe zum Detail gemacht worden. Was man hier bei der Lok wirklich sagen kann, durch die großen Fensterpartien kann man schön in den Führerstand reingucken und da wie gesagt kann man sich drin verlieben, denn hier ist wirklich alles umgesetzt, was es gibt in dieser Lokomotive. Ich bin selber auch schon mit der Lokomotive mal gefahren im Schweizurlaub und ja, diese ganzen Zurifsteile es mag zwar viel sein, aber es lohnt sich definitiv und dann hat man eine wunderschöne Lok auf seinen Gleisen stehen. Kommen wir nun zu den technischen Details unserer Lokomotive hier. Wir haben hier ein Druckgusschassis mit einem fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben alle vier Achsen angetrieben und auch die Stromaufnahme, eine Achse dabei mit Haftreifen versehen. Der Führerstand, wie er eben schon gesagt, ist wunderschön gestaltet. Durch die großen Front- und Seitenfenster kann man auch wunderschön hineinschauen. Wir haben eine Länge von 184 mm und die Epoche 6 der Schweiz bzw. der Rätischen Eisenbahn. Kommen wir am Schluss unseres Videos natürlich zu meinem Schlusswort, unter anderem, es ist eine wunderschöne Lok, sie macht sehr viel Spaß, sie auf der Anlage fahren zu lassen und mit den passenden Waggons der rätischen Eisenbahn und dem passenden Szenario ist es wirklich ein Traum. Alles in allem eine sehr gute Qualität, auch das Gewicht, wenn man die Lok hochhebt, merkt man, das ist nicht alles Plastik, sondern das ist wirklich hochwertige Qualität und alles in allem hat es wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dieser Lok hier zu arbeiten. Jetzt kommt natürlich das, was ihr natürlich gerne haben wollt, nämlich die Artikelnummern. Diese Lok gibt es in vier unterschiedlichen Variationen und zwar einmal für unsere DC-Fahrer haben wir einmal eine DC-Analog-Variante mit der Artikelnummer 1659175. Unsere DC digitale Version mit Sound -Up Werk hat die Artikelnummer 1759175, also sprich die Variante, die wir euch jetzt hier gerade vorstellen. Und natürlich gibt es diese Lok auch für Wechselstromer. Da haben wir einmal AC digital, die Artikelnummer 1559175 und das Ganze auch direkt ab Werk mit Sounddecoder AC. Das ist die Artikelnummer 1459175. 75. Und damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Videos angekommen. Solltet ihr Fragen zu unserer Lok hier haben, könnt ihr hier unten gerne natürlich die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine E-Mail schreiben an info at Die Lok könnt ihr natürlich bei uns im Webshop sofort euch kaufen. www.modellbahnunion.com Dort oben in unserer Suchzeile die Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. So viel von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns alsbald im nächsten Video dann wiedersehen. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.